Gar nicht einfließen. Riesiger shitstorm das dauert zwei Tage. Das machen was niemand macht und zwar auf die Kritik eingehen. Ich mache ein Jahr bei Elon Musk. Und nehme das ganze Geld mit und dann mache ich damit gute Sachen. Twitch. Auf YouTube ähm. gibt es kein Geld.